Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Ghosts. Wir spielen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Kamera wird angezogen und wir sind bereit. Platziert und alle wieder da. Jawohl. Legen wir los. Ja, ich bin jetzt auf einer neuen Session. Ich wollte letztes Mal auf weiter aufnehmen, habe dann aber keine Zeit mehr gehabt. Deswegen gibt es heute eine neue Session. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es heute gibt. Nicht so viele wie letztes Mal. Ein oder zwei... Okay, Merrick geht schon weiter nach vorne, dann gehen wir mal nach. Normalerweise bin ich immer der, der zu, der zu früh losrennt. Hier erwartet mich nicht jeder, das ist schön. Nur der hat mich gesehen. Der nämlich noch nicht. Ja, zurückziehen würde ich es nicht nennen, aber okay. Ne, ich sollte mich vielleicht zurückziehen, das wäre schlau. Äh, ich habe das nachgeguckt letztes Mal. Äh, in der ersten Folge habe ich ja gesagt, ja, ich glaube, die Kamera lag, deswegen gibt es keine Facecam. Äh, ich habe das danach in der Aufnahme angeguckt und es hat tatsächlich nicht gelegt. Aber ich lasse jetzt mal sicherheitshalber noch weg. Ich werde damit ein bisschen rumspielen noch, bevor ich wieder aufnehme. <lacht> weil das Problem, das ich wie auf der PS3 hatte, dass die Qualität dort schlechter war, das ist, weil das... Ähm Halt das Dekodieren von der... das Encodieren. Encodieren. Äh, ja, wie auch immer. Das Rausrennen von der PS3-Version ist halt einfach grafisch nicht ganz so geil wie... Äh, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie PS4. Das wollte ich sagen. So rum. Ja. Ich wollte sie gerade zurückwerfen. Ich dachte, ich komme weg und dann dachte ich mir fuck, fuck, fuck, fuck, okay, dann schieße ich sie halt ab. Natürlich wieder eine Pistole. Ja, aber eben, die Qualität geht sogar voll klar für PS4 dann wieder. Aber die PS3-Render sind da nicht so geil. Leider. Aber damit muss ich leben, damit habe ich auch gerechnet. Aber ich bin sogar, ehrlich gesagt, ein bisschen erstaunt, wie gut im Vergleich die PS4 sogar noch aussieht. Nochmal eine... Also von da, ich glaube, die Webcam geht sogar momentan noch klar. Das nächste, was ich holen würde, wäre noch ein Mikrofon mal wieder. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall. So viel zum Technischen. Das war's eigentlich. So, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. So viel zum Technischen. Und wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht mit den Ghosts. Wir jagen nämlich Rock. Oder Rorke, oder wie das auch immer heißt. Rock. Ich glaube, Rock. Rock sagen die schon. Also mit englischen. Hi! Wir sind bereit. Hier rüber. Ich habe jetzt gestern angefangen, die ersten fünf Folgen hochzuladen von. Achso, hier. Von Ghosts schon. Achso. Äh, ja, die ersten fünf Folgen von Ghosting gestern hochgeladen wurden. Oder ich weiß nicht, ehrlich ich gesagt, ich glaube, das eine hat ein bisschen Problem gehabt. Muss ich nochmal reingucken, auf jeden Fall nachher. Mache ich nachher. Ich wollte zuerst weiter aufnehmen, solange ich kann. Okay, ich kann vorzeitig aufhören, aber... Irgendwie hatten wir diese ganzen Settings schon mit Bohrinseln und sonstigem Zeug. Langsam wird es repetitiv von Orten, leider. Auch die eine Station habe ich das Gefühl, die kennen wir schon. Aber ist halt, wenn man so viele Teile hat. Und deswegen ist es nicht gleich schlecht, wohlgemerkt. Ich finde, der letzte Teil, den ich gespielt habe, Black Ops 2, nach wie vor den besten Teil. Und ich glaube, Ghost... Würde ich fast auf ersten Zweitbesten sogar orientieren, schon Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Mir gefällt das Modern Warfare Setting nicht ganz so sehr. Es ist cool gemacht, es ist relativ realistisch umgesetzt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, die Story ist echt krass. Aber ich, ich mag dieses Setting einfach für mich persönlich nicht ganz so. Wie jetzt zum Beispiel eben in Black Ops 2, das mit diesen ganzen Intrigen und so halt viel mehr spielt und Ghosts, dass sie diese Special-Ops hat, die so voll wie Superhelden sind fast schon, dieses Militärding. Und ich will nicht sagen, dass irgendwelche Soldaten Helden sind oder so. Gar nicht für mich. Also, ja. Ich, ich hoffe, man weiß, was ich meine. Ich will damit nicht sagen, das sind alles Vollidioten oder so. Aber ich finde es nicht, man sollte die glorifizieren. Ich meine, eben, das sind halt die töten Menschen. Sie töten Menschen für einen Staat, weil Befehl und so, aber... Bin ich jetzt nicht so begeistert, fast. Ähm. Okay. Wir uns ein bisschen um. Ja, ja ich bin jetzt an chill. Tür. Lipp. Ach, das war knapp. Ja, man sollte vielleicht nicht hinschauen, wenn man eine Blendgranate wirft, ne? Übrigens spiele ich gerade immer noch auf Normal und ich muss sagen, ich, ich komme gut voran. Ich sterbe vielleicht ein-, zwei Mal mehr als andere, die das spielen, aber... Wie gesagt, das juckt mich eigentlich absolut gar nicht. Okay, die hat einen schönen Zug drauf. Ja, die fahrt mal mit, die Remington ist leer. Alles klar. ab, Kleiner! Nein, nicht! Ihr jagt die in die Stopp! die Luft! weg! Also gut, dann nach oben! Dann gehen wir jetzt hoch! und so, checken noch nicht, dass wir hier sind. Natürlich jeder scheiß Arbeiter hat ein Gewehr dabei. Wieso auch nicht? So ich muss mal nachladen. Soll vielleicht nicht hinter den Fässern stehen. Ich weiß nicht, ob die explosiv sind, aber... Gemäß, Erf gemäß Erfahrung ist ein Fass nie das beste Ort, um sich zu verstecken. Fuck. Ja, ich baller jetzt mit der nächsten Waffe durch. Äh, uh, nope. Das ist kein... Doch. Hinter mir. Hinter mir. So. Alles klar. Zwei Minuten also. Ja. Unauffällig. Zum Kommandozentrum geht's hier durch. Na klar, das geht dann natürlich irgendwo. Ja, ich glaube, die wären nicht mal schlimm gewesen. Der hier ist schlimm. Weil die haben Waffen. Ich weiß nicht, ob das so realistisch war. Geschützt <lacht> uns? Ach so, weil. ja. Nice. Da ist noch einer. Da war auch noch gerade einer. Ja, nee, Kumpel, du hast wieder einen Raketenwerf. Du weißt, dass mir das nicht gefällt. Ich will das nicht. Komm komm komm komm. Ich habe das Gefühl, ich brauche das hier dafür. Der war schneller. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, was die wollen von mir. Da oben ist das MG, glaube ich. Ach, das ist da oben. Hast du meine Waffe genommen? Ja, er hat meine Waffe weggenommen. Toll. Ich hab's so geschafft, dass es das nicht so schlimm wird. Ich hab's so gehofft, dass es nicht so kommt, aber naja. Die letzten Folgen konnte ich schön in Ruhe aufnehmen, ohne Probleme. Turn so, das Ganze jetzt ohne. Raketenwerfer. Und los. Wir schalten die Feuerregulierung auf. Logen, ich überlade die Pumpen. Du kümmerst dich um den Wasserdruck. Wir können hier rein? Oder muss ich hier unten? Nee, nee, ich muss schon. Joki, okay, hier lebt nichts mehr. Erledigen wir unseren Job. Halte den Druck im grünen Bereich. Ich überlade die Pumpen. Okay, also los. Halt uns auf dem roten Bereich. Dauert nicht lange. Erste Pumpe hätten wir. Heute so. Nein, geh hoch. Im ersten Versuch abschließen. Oh. Cool. Ja, wer schon was? Boah. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, bitte. Oh. Ja, das das war meine Beinsen. Oh, sieht schon geil aus. Atlas Falls. Flotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie, nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job, macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. 18 Meter unter Wasser sind das, also ich hab's kurz nachgeguckt. Man kann fast ein Drittel machen in dem Fall, 60 Fuß, 20 Meter. Also 18 Meter, ja, aber... Oh ja. Weißt ich, da machten wir was? Ich glaube nicht. Okay, ich habe also einen kleinen Boost, dass ich so hui, wenn ich L3 drücke. Ja, die bemerken uns doch nicht. Dann suchen die wohl doch. Okay. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie runterkommen. So. Ähm, kann ich da jetzt einfach rein, auf dieser Ebene? Ja ich glaube das ist richtig hier. Aber okay, man kann immer noch unter Wasser schießen, immerhin. Ich dachte, das geht nicht. Runter, runter, runter. Darf ich? Wie doch schon lang. Nein, geh runter, geh runter. Skyler, hier ist nichts. Okay. Das Ziel ist in Bewegung. <dacht> Boot einfach, oder? Ja. Also ich dachte, wir kommen jetzt so, ja, wir gehen nach Amerika und jetzt okay. sind wir unter Wasser. Von hinten. Ja gut, ich bin auch erledigt. <lacht> Scheiße. Doch, das geht einfach vielleicht. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ich frage mich wieso. ich habe schon drei gemacht und dazu kann ich die mal los? jawohl ich kann die wirklich wieder senken lassen ich finde die l2 r2 ein bisschen mühsam meiner Jopp, ja, da wollte ich eigentlich auch durch. Ich weiß nicht, wo mein Sauerstoff ist, aber da wird schon passen. Nicht so wie beim Metro, wo man einfach begrenzt hat und dann Missionen nicht mehr sinnvoll abschließen kann. Runter bei L2. Hm. Ach so. Ah, ich muss hier innen durch, ich kann nicht raus. Es geht möglichst tief runter mal. Alter, sieht das heftig aus. Ich mag solche Szenen gar nicht. Sowas kann ich absolut nicht ab. Achso. Sowas kann ich absolut nicht abhaben. Da kriege ich echt die Krise für mich persönlich. Sowas geht noch halbwegs. Auch wenn das. Sorry. Wenn das für mich persönlich, wenn ich das mitmachen würde, absolute Horror wäre. Ja. Aber das. Absolut nicht. Ich muss unten in den Leuchtturm. Los, Schim. L3. Ist es schlau hier reinzugehen? Wie zünd ich die? Achso, mit der 1. es gibt sehr viele mit äh, Macht 5. Ich mache alles beim ersten Versuch. Das ist die falsche Richtung. Scheiße. okay? Ja, ich spam schon R1 wie blöd. Holen wir dich da raus. Oh. Boah. Ich glaube, ich habe da schon ziemlich was mitgeholfen. Und wenn ich mich nicht bewegt hätte, wäre ich jetzt einfach tot. Hoch, hoch, hoch, hoch. Äh, ja. Ich stecke fest. Also ich kann mich aktiv nicht bewegen gerade. Warum schwimmen schneller? Rennen kann er ewig, aber schnell schwimmen ist immer so eine Sache bei ihm. Hm? Allgemein bei Charakteren. alles noch. Ich dachte gerade, wir sind das für Lichter. Komm schon, komm schon. Ja, kiegen, das hilft keiner. Ich töte hier keine Ahnung, wie viele gerade. Ich nämlich an dich habe ich schon gesehen, du Drecksau. Den da oben nämlich auch, aber den ja, den kriege ich nicht mehr rechtzeitig. Kurz warten und los, hat er doch noch eingekriegt Sind das Minen? Ja, das sind da für Minen. Okay. Langsam, hier sollten wir sicher sein. Einst du? Halt nur die Augen offen. Ich vertraue so alten Schiffen nie, du weißt nie, wann die sinken. Ups. Jetzt habe ich das gesehen. Warum das Schlimme ist, man kann jetzt einerseits... Das ...sind wir in diesem Schiff, das vielleicht schon lange da liegt, aber jetzt kommen noch Bomben runter. Das ganze Ding wird dann doch ein bisschen instabil. Mit den ganzen Explosionen, das will ich eigentlich nicht. meinst du also das ist ein gutes zeichen ist ah. Das war nicht genug Abstand. Ich will sie nicht töten eigentlich. Versuch, ihre Bewegung ja, die drehen halt Kreise, ne? Okay, von mir aus. Okay, ich kann die auch nicht töten. <lacht> Vielleicht, wenn ich alle drei auf einmal hinkriege, aber sonst... Warte mal, wenn ich den töte, kommt der... Ja, das reicht nicht. Fuck, hätte sein können. Na gut, dann warte ich eben. Ich vermute, ich könnte schnell genug sein, aber ich will eigentlich auch gar nicht. Okay, das war jetzt nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Habe ich nochmal Glück gehabt. Aber ich mag solche Elemente trotz allem, dass ich jetzt gestorben bin. Ich finde sowas cool. Äh, komm, komm, komm, häng nicht fest. Klingt so, ja. Definitiv. Ja, man kann die Fische nicht töten. Ich bin nur daran interessiert, wie sie das ganze gemacht haben. Ich probiere nicht die Fische zu töten, damit sie tot sind. Ich probiere nur zum rauszufinden, es geht. Das interessiert mich dann doch ein bisschen. Störer versenkt, doch da war diese eine Frage: Wo ist Rock hier vor uns? Er ist wirklich so gut wie ein Geist, aber was war jetzt mit ihm? Da war etwas in dieser Fabrik, und die Föderation wollte nicht, dass wir es sahen. Doch wir waren gerade dabei herauszufinden, was es war. Und wir gehen weiter. Ja, ich weiß, wir sind über eine halbe Stunde, aber ich mach noch ein bisschen. Ah, ich wollte gucken. Ob... Boah, das scheint mir kacke. Geh okay, fünf Feinde töten, bevor ich in die schwarze Zone komme. Sind Ich glaube, das wird kritisch. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Zwei? Achso, das sind alle von uns. Also eigentlich, bevor ich über diesen Zaun gehe, muss ich fünf Leute getötet haben wenn ich es richtig verstanden habe. Fuck. Ich glaube, das hätte ich jetzt auch noch machen müssen. Augen offen halten. Kick, was machen die Kameras? Merrick, in der nächsten Zone sind viele Ziele, kein großer Vorteil. Dann schaffen wir uns einen Vorteil. Ich komme nicht unten durch. Ich laufe einfach mal. Mal gucken, ob ich richtig bin. Wahrscheinlich nicht. Das war noch mal einer. Er ja, hat ein cooles Visier, wir nehmen die mit. Okay, ich hab's nicht geschafft. Scheiße, ich glaube, da hat ein Feind gefehlt. Die Odin 2. Keegan, Haupthitzeschild öffnen. Weltübertragung gut. Empfang stabil. Verstanden, Scarecrow. Übertragung starten. Zeig uns die Haupteinheit. Nein, zu hoch. Ein bisschen runter. Ja genau. Das ist es. Ein kinetisches Stabsystem. Wie die, die San Diego zerstört haben. Ja, aber diese sind kleiner. Und es sind viel mehr. Passierend? Haben. Gut gemacht, Jungs. Das war ein großer Fang. Argleit, gesamter Flügel als Bombenziel bestätigt. Großflächiger Angriff. Alles abwerfen. Na los. Verstanden, Skirkro. Genesis bestätigt. Noch 80 Kilometer. 6 Minuten unterwegs zum Ziel. Argleit 1, 1, eine Unterwegs, die alles im Erdboden gleich gleichmachen. Verstanden. Kick, hast du gehört? ArcLight ist unterwegs. Die ganze Fabrik gibt es bald nicht mehr. Sind dran. Das ist es. Datensuche, und zwar schnell. Hey. Danke. Cool, bis zur nächsten Folge die Daten. Jetzt habe ich doch über 40 Minuten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Arthur. Alles Pop mit Zucker. Cheerio.